Ja, guten Morgen. Also ich freue mich, euch heute Morgen um 9 Uhr direkt mit dem ersten Vortrag wecken zu dürfen und das über einen Vortrag, also mit dem Vortrag über die Bereitstellung von offenen Daten. Ähm, ihr habt Glück. Um meinem Vortrag folgen zu können, müsst ihr nur bis drei zählen können. Also es gibt drei verschiedene Inhalte. Ich werde erst ein äh, okay, klein bisschen über uns erzählen, aber danach erst was über offene Daten erzählen, über vernetzte, ach, ver ach Linked Open Data. Und danach etwas über ein Forschungsprojekt, bei dem wir neue Technologien liefern und Ontologien bereitstellen. Also erstmal so ein bisschen über uns. Mein Name ist Richard Figura. Ich bin Geschäftsführer der Firma Cystidi aus Sinzig. Da kommt gleich ein bisschen mehr dazu. Die Co-Autoren sind Alexander Willner von der TU Berlin und vom Fraunhofer FOKUS in Berlin und Michael Martin vom InfAI aus Leipzig und vom AKSW. Wir als CIS, ich meine, das ist jetzt keine besondere Folie, zeige ich immer, wenn ich zu Kunden gehe. Wir uns um Geodatenmigration, Geodatenvertrieb, äh, Konvertierungslösung, Shoplösung und sowas. Ich sage immer, wir machen Geoinformationen verfügbar, aber ich glaube, damit sind, haben wir hier kein Alleinstellungsmerkmal. Also das ist, äh, das ist natürlich klar. Ähm, fangen wir mit der Motivation an. Warum wollen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Und den Satz haben die meisten von, von euch wahrscheinlich schon gelesen, so Daten sind das neue Öl von Hambi. Ähm, was heißt denn das? Okay, Daten sind natürlich kein Öl, aber wir können irgendwas mit Daten machen. Wir wollen irgendwie aus Daten etwas produzieren können. Wir wollen Mehrwerte daraus schaffen können. Ähm, das ist jetzt eine Studie von McKinsey, schon ein paar Jahre alt, von 2013, wenn ich das richtig sehe. Ähm, der jährliche Mehrwert in Europa von offenen Daten wird auf 900 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das ist eine ziemlich große Zahl, die wird auch nicht erreicht. Da die Zahl von 2013 ist, kann man auch davon ausgehen, sie ist ein bisschen, also inzwischen ein bisschen höher. Okay, für uns jetzt hier in diesem Raum nichts Neues. Geoinformationen stellen einen Rohstoff für Wertschöpfung in allen Wertbereichen Daten stehen am Anfang der Wertschöpfungskette. Wir wissen, unsere Daten sind wichtig. Ähm, nur kurz als, als Symbolbild. Es gibt halt verschiedene Bereiche, in, in, in denen die Daten wichtig sind oder auch denen auch offen, die Verwertung offener Daten wichtig sind, ist. Verkehr, Energiewirtschaft, Banken, Dienstleister, Transport, Industrie 4.0. Also ich meine, das alles sind verschiedene Bereiche, auch da erzähle ich euch nichts Neues. Äh, deswegen seid ihr hier. Offene Daten. Fangen wir erstmal mit der Definition an. Was sind denn eigentlich offene Daten? Ich habe hier mal die Wikipedia-Definition rauskopiert. Äh, offene Daten sind sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit und so weiter. Ich verkürze es mal. Äh, Datenbestände, die der Gesellschaft ohne jedwede Einschränkung frei zugänglich gemacht werden. Das kann man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet das denn eigentlich genau? Ich frage mich, was bedeutet eigentlich ohne jedwede Einschränkung? Also es reicht anscheinend nicht Daten einfach nur zugänglich zu machen, sondern ich muss sie ohne jedwede Einschränkung zugänglich machen. Ähm, schauen wir mal an, warum das äh, bisher nicht so klappt. Oder wo es vielleicht hapern kann. Und da habe ich drei verschiedene Bereiche mitgebracht, oder ich äh, stelle mal drei Thesen auf. Daten werden deswegen nicht verwertet, weil sie sind einfach unverständlich. Niemand weiß, was er da wirklich vor sich hat. Äh, Daten sind unverlässlich. Ich benutze die Daten, aber sie sind eigentlich nicht, stellen nicht das dar, was ich eigentlich damit machen möchte. Oder was ich, was ich davon erwarte. Und Daten sind inkompatibel. Ähm, bevor ich jetzt zum nächsten Teil komme, möchte ich mal kurz eine Frage stellen. Wer von Ihnen hat Kinder? Ah ja, doch, einige. Super, wunderbar. Dann könnt ihr auf jeden Fall dem nächsten Teil gut folgen. Ähm, ich bin seit äh, einem guten Jahr stolzer Vater und ich muss zugeben, ich bin persönlich ein bisschen... Ähm, habe ich bei diesem Vortrag verleiten lassen, da ein bisschen eine persönliche Note mit reinzubringen. Ähm, also gibt es bei dem Thema etwas, was wir von Kindern lernen können? Ja, die Antwort ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist natürlich ja. Äh, wenn ich, mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt, deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht eingebaut. Was bekomme ich, wenn ich meinem fünfjährigen Neffen frage, gibst du mir bitte die Schüssel mit Beeren? Ich will gerade irgendeinen tollen Kuchen backen. Ich meine, das kennen wir aus der hinten aus der Datenverarbeitung auch, da wollen wir auch Kuchen backen, das sind halt einfach virtuelle Kuchen oder Datenkuchen. Was bekomme ich dann? Naja, der, der Kleine ist ähm, sicherlich ehrlich, der wird mir auch versuchen, die Schüssel mit Beeren zu geben, also kriege ich die Schüssel mit Beeren. Also im Zweifel halt ein Teddybär dazu. Einfach deswegen, nicht, nicht weil er mir nicht helfen möchte, sondern einfach deswegen, weil er die Frage falsch verstanden hat. Das Problem ist, es handelt sich bei dem Wort Beeren um ein Homophon. Das heißt, die gleiche Aussprache kann halt zu unterschiedlichen Bedeutungen führen. Bären ist ungleich Bären. Die Bären, die ich halt tatsächlich in meinem Kuchen verarbeiten möchte, sind nicht die Bären, mit denen man, also mein Neffe spielt. Äh, jetzt kann man sagen, okay, wir haben jetzt, sind im, im Zeitalter der Digitalisierung, da kann uns sowas nicht mehr passieren. Da sind halt äh, Daten eindeutig benannt, äh, da haben wir kein Problem damit. Wenn ich jetzt meinem Computer sage, äh, Computer, zeige mir alle Bilder von Flügeln, was kommt dann raus? Auch wieder eine rhetorische Frage. Nichts Eindeutiges natürlich. Ähm, die Aussprache ist dem Rechner an der Stelle egal. Ich habe einfach nur gesagt, Flügel. Naja, ich kriege vielleicht eine Tragfläche, ich kriege vielleicht ein Rotorblatt, ich kriege vielleicht einen Gebäudetrakt. Also, das sind alles Bilder von Flügeln, aber es sind vielleicht nicht die Flügel, an die ich gedacht habe, als ich die Daten, äh, an, an, an, an die ich die Frage gestellt habe. Es geht auch weiter. Es ist vielleicht ein Musikinstrument, das ist vielleicht ein Vogelgliedmaß, Insektengliedmaß. Und ich bin mir sicher, ich habe nicht alle Sachen aufgeschrieben. Das heißt, Daten sind auch bei der elektronischen Datenverarbeitung, äh, Entschuldigung, Begriffe sind auch bei der elektronischen Datenverarbeitung nicht eindeutig bestimmt. Wieder eine schöne Definition: Homonyme. Äh, Wörter mit der gleichen Schreibweise können unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Wörter nennt äh, man Homonyme. Homo, also eins der Probleme ist, wenn ich mit einer Maschine kom äh, kommuniziere, dann versteht er weder die Frage richtig. Also ich kann zwar eine Frage stellen, ich habe einen bestimmten Kontext, ich habe eine bestimmte, bestimmte Idee, die ich da haben will. Er versteht die Frage nicht, aber er versteht die Daten auch nicht. Das heißt, selbst wenn er die Frage verstehen würde, könnte er mir vielleicht nicht die richtigen Daten liefern, weil er nicht weiß, welche Daten diese Frage erfüllen oder diese die die Anfrage erfüllen. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Daten, also die Fragen sind nicht eindeutig bestimmt und die Daten sind nicht eindeutig bestimmt. Also, sucht Fragen der Fragende nach einer Tragfläche oder einem Rotorblatt und zeigt der Antwortsatz, den ich gerade habe, eine Tragfläche oder ein Rotorblatt. Ähm, die Lösung hierfür, und äh, da kommen wir so in Richtung semantische Technologien, ich weiß nicht, wer hat sich schon mal mit semantischen Technologien beschäftigt? Ah ja, okay, super, der hat doch einige. Ist halt, ähm, wir benutzen eindeutige URIs dafür, um die Daten zu bezeichnen. Das heißt, ich äh, sage nicht mehr, das ist ein Auto oder das ist ein Käfer, sondern das ist ein dwpediaorg resource volkswagen Beetle. Und damit ist es, dieses Bild, oder ist das, das, was ich auf diesem Bild zeige, eindeutig bestimmt. Das heißt, ich mache Daten eindeutig adressierbar, indem ich ihnen eindeutige URIs zuweise. Damit weiß ich ganz genau, welche Daten ich eigentlich meine. Habe ich damit das Problem gelöst? Vielleicht. Wie in der Autorik Frage? Nein, natürlich nicht. Was passiert, wenn ich meinem Käfer, also meinem DWP der Resource, äh, Volkswagen Beetle, sage, bitte Hindernis umfahren? Naja, der kann sich aussuchen, ob, ob er drum fährt oder ob er es überfährt, weil das Wort umfahren ist genauso wenig eindeutig bestimmt, wie vorher das Wort Beetle war. Das heißt, äh, mein autonomes Auto könnte einfach das Hindernis umfahren oder umfahren. Das habe ich an der Stelle auch noch nicht eindeutig bestimmt. Also wir haben nicht nur ein Problem bei der, bei, der, bei der Bezeichnung der Daten selbst, sondern wir haben auch ein Problem bei der Bezeichnung der Beziehung von Daten untereinander. Also da ist die Frage, ja, ist jetzt die Zukunft des selbstfahrenden Autos gefährdet? Wir sprechen alle von autonomen Autos, wir freuen uns alle darauf, dass wir uns irgendwann entspannt zurücklehnen können, die Zeitung lesen können, während wir durch die Gegend fahren. Ist natürlich nicht, also nicht der Fall. Also wir können die eindeutigen URIs, die wir für unsere Daten verwenden, können wir natürlich genauso gut für die Relationen zwischen verschiedenen Datensätzen verwenden. Das heißt, an der Stelle wird nicht nur das Auto und das Hindernis eindeutig bestimmt, sondern auch der Begriff umfahren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, tatsächlich Beziehungen und Daten eindeutig mit, äh, voneinander, also eindeutig zu bestimmen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich will wieder zurückkommen zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Ähm, was ermöglicht uns das? Das heißt, wir können Datenbestände eindeutig adressieren. Wir können, ähm, wir können verschiedene Datenbestände, wir können, wir können Schemas aufstellen, wir können verschiedene Datenbestände denselben Schemas folgen lassen. Also die, wir, können, wir können verschiedene Datensätze, die dieselbe Sprache sprechen lassen letztlich. Ähm, und wir können aber auch anfangen, damit zu referenzieren. Wir haben beispielsweise einen Datenbestand von Organisation A und da werden verschiedene Daten in Relation zueinander gestellt und also miteinander in Beziehung gesetzt. Aber sie können eben sich auch auf Daten einer anderen Organisation beziehen und die wieder einer anderen. Und so bekommen wir naja, sowas hin, was man hier ein so bisschen, ein bisschen sehen kann, so ein bisschen ein, ein, ein Netz aus, aus Informationen. Nehmen wir mal als Beispiel ein kommunales Datenportal, was ich jetzt hier auf der linken Seite angezeigt habe. Das kommunale, kommunale Datenportal zeigt auf wichtige Personen aus der Kommune, zeigt auf wichtige Webseiten, beispielsweise ein Bürgerportal, bei wichtigen Personen definitiv den Bürgermeister. Es zeigt aber vielleicht auch auf den Wikipedia-Artikel der Stadt. Was bringt mir das? Ne, der Wikipedia-Artikel der Stadt kann diese Information des kommunalen Datenportals zusätzlich ergänzen, um weitere Informationen, die eindeutig einander zugeordnet werden können. Ja, in dem Fall beispielsweise jetzt die Postleitzahl, die zum Beispiel aus, aus Wikipedia kommen kann, muss vielleicht nicht die beste Quelle, aber könnte daraus kommen. Oder ich könnte Informationen vom, zum, zum Kreis daraus holen, ich könnte den Namen des Kreises daraus holen, ich könnte dann noch weitere Informationen daraus holen zur Historie, wie, dieses, wie dieser Kreis entstanden ist und so weiter. Das heißt, ich kann halt durch, die, durch, die, durch das ähm, In Beziehung setzen von Informationen Mehrwerte daraus schaffen, indem ich einen Datensatz automatisiert mit einem anderen Datensatz ergänzen kann. Wenn man das ein bisschen weiter spinnt, dann kommt da sowas raus. Das ist jetzt ein Bild von, äh, äh, vom ja, Knowledge Graph äh, von den bestehenden Datensätzen, die derzeitig miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Die man auch frei verwenden kann, die also durch URIs eindeutig bestimmbar sind. Ja, die verschiedenen Farben drücken die unterschiedlichen Domänen aus. Ähm, aber so entsteht letztlich eine, eine große freie Wissensdatenbank. Bei der ich sowohl Instanzen als auch Schemas, Metadaten, Links und Mappings alles frei zur Verfügung habe, um halt meinen eigenen Datensatz zu ergänzen. Ich habe beispielsweise DbPedia, ich habe äh, Geonames, äh, ich habe äh, diverse Behördendaten, ich wollte jetzt nicht damit aufhören, auch OSM mit, ist mit dabei. Ähm, aber ich kann mich direkt darauf beziehen, ich muss diese Datensätze also nicht mehr kopieren, ich muss nicht, muss nicht mit Duplikaten arbeiten. Das so zum ersten Teil. Ähm, zum Teil, Daten sind unverständlich. Das heißt, das hilft uns, Daten ein wenig verständlicher zu machen. Dieselbe Sprache zu sprechen, Daten einem Rechner eindeutig äh, in Beziehung zu setzen. Ähm, Daten sind unverlässlich. Was meine ich da äh, damit? Ähm, ich habe auch einen sechsjährigen Neffen. Also nicht wundern, dass die Zahl jetzt anders ist. Was bekomme ich, wenn ich meinen sechsjährigen Neffen frage, mal mir bitte einen Elefanten? Naja, nochmal, der, der, der, der sechsjährige Neffe, der ist nett und ehrlich, der will mir auf jeden Fall einen Elefanten malen. Die Frage ist nur, ob das, was da rauskommt, tatsächlich dem entspricht, was ich eigentlich erwartet habe. Das ist ein Elefant. Das ist tatsächlich ein Elefant. Das ist veredelte Information. Das heißt, ich habe auf der einen Seite den originären Datensatz Elefant, den jeder zuordnen kann. Ich habe auf der anderen Seite veredelte Information, immer noch ein Elefant, aber halt nicht mehr für jeden das Gleiche. Also ich weiß nicht genau, ob jeder sagen würde, dass es ein Elefant ist. Vielleicht ist es für die einen oder anderen auch ein Staubsauger, aber das ist tatsächlich als Elefant gemeint. Also ich halte veredelte Informationen. Durch Veredelungsprozesse gehen aber Informationen verloren. Ein weiteres Problem ist, ähm, ja hier habe ich meinen Datensatz runtergeladen von, äh, von Flinkstar, von, von, ähm, von, von einem Bundesportal. Ähm, das sind Carsharing-Punkte, Flinkstar-Carsharing-Punkte. Naja, wer jetzt so ein bisschen aufgepasst hat, wird sehen, das ist das Horn von Afrika. Ähm, und äh, wer dann noch ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, okay, die Flinkster Carsharing-Punkte werden sicherlich nicht mitten im Ozean sein. Was ist da passiert? Also da ist ein koordinatendreher passiert. Einmal geswitcht und zack, liege ich halt an der falschen Stelle. Das sind nicht die einzigen Fehler, die auftreten können. Also ich habe natürlich Attributfehler, ich habe Inkonsistenzen, ich ich wollte eigentlich nicht so viel über die Bahn sprechen. Das jetzt, Entschuldigung, das ist ein alter Foliensatz. Bahnhofsnummern und Bahnhofsnummern aus zwei verschiedenen Datensätzen, die, die einander äh, zugehörig sind. Also einmal die Nettobahnsteiglänge und einmal der Name dieser Bahnstation. Ähm, einmal unter, äh, ist, der, ist der Bezeichner bf-nr aus dem einen Datensatz, im anderen Datensatz bf.nr. Für mich als Person ist das eindeutig die gleiche ID. Ich kann das eindeutig zuordnen. Automatisiert kann ich diese Datensätze aber nicht mehr verarbeiten. Ich brauche an der Stelle natürlich dann auch wieder eine Beziehung zueinander. Geometriefehler, da kennen wir uns auch alle aus, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also wie können uns semantische Technologien dabei helfen, eben auch mit solchen Fehlern umzugehen? Naja, wir werden weiterhin Fehler machen. Also ganz klar, wenn wir Daten erheben, werden wir Fehler machen, wenn wir Daten verarbeiten, werden wir Fehler machen. Aber wir können mit semantischen Technologien auf die originäre Datenquelle verweisen. Wir können unseren Verarbeitungsprozess transparent gestalten, sodass ihn jeder nachvollziehen kann. Wenn irgendwo Fehler auftreten, können wir halt im Zweifel selbst nochmal nachrechnen. Wir können gleichwertige Daten direkt miteinander einer automatisierten Beziehung setzen und Inkonsistenzen dabei herausfinden, ohne dass wir uns vorher um ein gemeinsames Datenmodell kümmern müssen. Das gemeinsame Datenmodell ist schon da. Wir können Metainformationen zur Qualität separat abspeichern. Da gibt es halt ein separates Vokabular für DQV, mit dem wir die Metainformationen abspeichern können. Also wichtig ist, dass wir entsprechende Metainformationen generieren und speichern werden. Ähm, kommen wir zum dritten Teil. Daten sind inkompatibel. Ja, also ich meine, das ist vielleicht irgendwie der, der, der einfachste Teil. Äh, was bekomme ich, wenn ich mein drei, dreijähriges Patenkind bitte? Setze bitte das passende Puzzleteil ein. Ja, und das ist tatsächlich passiert. Das ist tatsächlich passiert. Äh, da bekomme ich sowas. Ähm, also es passt. Es, ist, es passt, es ist eindeutig. Ich kann, konnte mich nicht beschweren, es passt auf jeden Fall. Was nicht passt, wird passend gemacht. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Wir wollen natürlich Daten haben, die sich automatisiert bei uns in unsere Systemlandschaft integri integrieren lassen. Benutzen wir alle semantischen Technologien bei uns in unserem Unternehmen oder in, unserem, äh, in unserer Organisation? Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen brauchen wir eine Schnittstelle, bei der wir unsere bisherige Arbeitsweise beibehalten können und trotzdem eine zukünftige ähm, Bereitstellung ermöglichen können. Da kommt das Forschungsprojekt ins, äh, ins Spiel, das ist das äh, Limbo Linked Open, äh, Entschuldigung, Limbo ist das Forschungsprojekt, das Linked Open Data Warehouse ist halt ein, ein, ein Teilprojekt davon. Bei dem Forschungsprojekt Limbo geht es um die ähm, ja, Bereitstellung von Daten in das semantische Web, Verwertung von Daten aus dem semantischen Web und die Bereitstellung von Technologien, um das semantische Web zu äh, Verwerten zu können. Also Erstellung von Vokabularen zu Alcus und Cosmo, beispielsweise, Bereitstellung von Werkzeugen für, für lifting prozess für Qualitätssicherung und eben auch das Warehouse. Und ich komme auch nachher ein bisschen was zur, zur Datenverwertung. Ich kann nicht über alles erzählen, deswegen werde ich nur mich auf die Vokabulare beziehen und auf eine Technologie. Also Werkzeuge, Ontologien und ein Beispielszenario. Fangen wir mit den Werkzeugen an. Es gibt eine Möglichkeit, aus einer relationalen Datenbank RDF-Daten zu machen. Ach, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Ich wollte eigentlich versuchen, einen Vortrag über Semantik-Technologien zu erzählen, ohne einmal RDF in den Mund zu nehmen. Hat nicht funktioniert. Also das heißt, diese Triples, ein Datensatz Beziehung, anderer Datensatz oder eine andere Instanz, das halt tatsächlich ähm, aus einer relationalen Datenbank herauszuholen. Das heißt, ich benutze ein sogenanntes RDB-to-RDF-Mapping-Tool, das funktioniert auf proprietären Datenbanken wie Oracle, funktioniert aber auch auf Postgres, was für uns natürlich auch interessant ist. Ich benutze dafür eine R-to-RML-Config und diese R-to-RML-Config erlaubt mir dann, diese Datensätze nach außen hin freizugeben. Wenn ich das jetzt mit klassischen Warehouse-Technologien verbinde und ich setze einfach mal voraus, dass jeder schon mal so ungefähr weiß, was ein Warehouse ist, dann kann ich diese verschiedenen Schnittstellen, die das Warehouse sowieso schon bietet, zum WebGIS, als Datenabgabe durch den WFS, Dateiexport, eben ergänzen um, na LOD steht in dem Fall für Linked Open Data, in das semantische Web, jetzt sehen wir links wieder so einen, so einen kleinen Kreis, das ist das gleiche, was wir eben auch schon gesehen haben, nur ein älteres Bild. Und genauso kann ich diese Daten eben auch bei mir in meine Datenbank einladen und damit ganz normal arbeiten. Jeder arbeitet mit seinem ursprünglichen GIS auf dem Wehrhaus. Wir können die Daten einfach raus exportieren und damit weiterarbeiten. Dafür brauchen wir Ontologien. Ontologien sind dann einfach der Sprachdatensatz, also die, die URIs, die ich verwenden möchte als Basis für ähm, die, die, die, die Verwertung der eigentlichen Daten. Da fangen wir einfach mal mit dem Wetter an, weil das Wetter geht jeden was an. Ähm, das ist das Open Data Portal des Deutschen Wetterdienstes. Also äh, Das. <lacht> Nicht, nicht das Fragezeichen daneben, das Fragezeichen, das steht, wenn man sich die Datensatz anschaut. Ähm, das ist eine HTTP-Webseite und man kann sich die Datensätze da einfach runterladen, man kann sich da durchnavigieren, kann da rumklicken und findet irgendwann den Datensatz, den man haben möchte. Problem ist, es gibt keine Schnittstellen zu den Daten oder nur weniger außer der Web-Oberfläche. Das ist nicht das einzige, wie Sie Daten bereitstellen. Ich will auch nicht den DVD bashen an der Stelle. Die DVD hat einen riesigen Datenschatz und ist extrem schwierig, diesen Datensatz vernünftig online zu stellen. Aber es gibt keine Metadaten und es äh, sind natürlich komplizierte Formate, das habe ich in Klammern gesetzt, weil es bleiben natürlich komplizierte Formate, ganz egal wie viele Metadaten existieren. Ziel des Projektes war es halt, diesen Datensatz oder Teile, Teile der Daten des DVDs in das semantische Web zu heben. Und hier haben wir einen Sparkle Endpoint, den könnt ihr auch theoretisch selbst mal ausprobieren. Der wurde auf einer anderen Konferenz mal vorgestellt, um halt Cosmodaten, das sind Modelldaten, in das semantische Web zu heben. Auf der linken Seite sehen wir halt verschiedene Vokabulare, das heißt, wir haben nicht nur den, die, die Modelldaten, ähm, also eine Ontologie für die Modelldaten erstellt, sondern auch Wetterstationen ähm, und, äh, ja, und noch MosMix-Daten, das sind halt korrigierte Prognosedaten. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann Daten innerhalb eines Polygons abfragen. Also ich kann beispielsweise sagen, wenn ich jetzt ein Windparkbetreiber, ein Projektierer bin, kann ich sagen, okay, ich möchte alle Daten zwischen diesen in diesem Polygon haben und kriege diesen Datensatz dafür, indem ich einfach nur eine entsprechende Sparkle Query an den Sparkle Endpoint stelle. Sparkle Endpoint ist halt die Stelle, die halt die Anfragen entgegennimmt und diese RDF Daten entsprechend wieder bereitstellt. Noch viel cooler: Ich kann das verknüpfen mit anderen Datensätzen. Ich kann nicht nur sagen, ich möchte diese Polygon haben, sondern ich möchte die Datensätze haben, die zu einer Stadtliste passen, die aus einem anderen Datensatz kommen. Ich nehme beispielsweise DBpedia-Stadtlisten und sage, ich möchte jetzt alle Daten, alle Wetterinformationen zu diesen Städten haben. Und ich übergebe nur noch diese Städte. Diese Städte sind, ähm, beinhalten eine Positionsangabe und diese Positionsangabe wird dann für diese Anfrage benutzt. Auch dafür der, der, der entsprechende Query. Auch die Daten, die wir innerhalb des Projektes erheben, können miteinander in Beziehung gesetzt werden. Also ich habe die dvd daten wir haben unter anderem auch Deutsche Bahn-Daten, Bahnhofsdaten, die wir mit einbeziehen, wir haben Bast-Baustellendaten, wir haben auch Alkes-Daten. Das heißt, Alkes-Daten sind auch mit drin. Die können natürlich direkt aufgrund ihrer, ihrer äh, Geolokierung miteinander in Beziehung gesetzt werden. Kommen wir noch ganz kurz zu einem Beispielszenario, bevor ich äh, dann noch ein bisschen Raum für Fragen lasse. Was können wir damit machen? Naja, ich habe eben schon gesagt, wir können Windparks damit planen, wir können den Bankensektor damit irgendwie vereinfachen, wir können Prozesse transparenter gestalten. Ähm, wie hilft das am Ende dem, dem Finalen, den dem, dem Nutzer ganz, ganz zum Schluss? Ja, wir können theoretisch auch eine natürliche Sprache erlauben, um Abfragen zu, zu ermöglichen. Also beispielsweise, was ist der höchste Berg, äh, Berg der, der Alpen? Das schreibe ich jetzt natürlich in natürliche Sprache da rein und kriege dementsprechend eine Antwort. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, die URL ist unten angegeben. Also, es lohnt sich von Kindern zu lernen. Und drei Punkte möchte ich noch mitgeben. Wir müssen Objekte und Beziehungen eindeutig benennen können, wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen und wir müssen lernen, die richtigen Werkzeuge und Technologien zu beherrschen. Damit bedanke ich mich bei euch und freue mich auf Anregungen und Fragen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Dank für den Vortrag. Ja. So, und es gibt hoffentlich auch Fragen dazu. Wo sehe ich Hände? Hier vorne. Okay. Eine Frage wäre jetzt mal, äh, ja, Alles klar. und zwar, du hast eben gemeint, wir hätten keine äh, Semantiken, äh, semantischen Metadaten im Netz. Das stimmt ja so nicht. Alle nee. Inspire-Daten, Metadatensätze ja. sind auch transformierbar in RDF und sind auch über Kataloge abfragbar und stehen damit zur Verfügung. Das heißt, ich kann über diese Metadaten alles finden. Das ist natürlich richtig. Also die, die bisherige Herangehensweise ist nicht komplett inkompatibel. Man kann natürlich die Metadaten, die schon jetzt existieren, dementsprechend auch weiterverwenden. Also da war es vielleicht ein bisschen plakativ. Ich wollte nicht sagen, es gibt keine Metainformationen im Web, aber es gibt bei manchen Datensätzen tatsächlich keine Metainformationen, die wir weiterverwenden können. Aber wenn es welche gibt, dann können wir diese natürlich auch weiterverwenden. Und Aber dafür haben wir eine Ontologie geschaffen, 2014, genau. und die wird auch benutzt, die wird von ja. Europa benutzt und vorgegeben und die wird komplett umgesetzt. Das heißt, wir kennen ja. jeden europäischen... Geometerdatensatz auch in Dcat AP Anfragen ja. und damit habe ich die semantische Öffnung an der Stelle wenigstens um die Daten zu finden. Ja. Ich hätte vielleicht also den Schuh muss ich mir anziehen hätte vielleicht auf bestehende Ontologien auch schon verweisen können. Also das das ist richtig ja. Also wir falls das nicht klar rübergekommen ist wir sind nicht die Ersten sich damit beschäftigen. Diese Technologie ist schon relativ etabliert. Und es gibt natürlich schon bestehende Ontologien, auf denen man aufbauen kann. Card AP beispielsweise, damit geht es los. Auch Inspire-konforme Datensätze können da Metainformationen liefern. Und auf denen müssen wir natürlich auch aufbauen. Also wenn man jetzt parallel dazu was entwickelt, ohne dass halt, äh, man das in Beziehung setzt, äh, dann hilft uns das natürlich auch nicht weiter. Wenn es parallele Entwicklungen gibt, dann gibt es zumindest immer noch die Möglichkeit, durch CMS-Links äh, diese, diese, diese Ontologien miteinander in Beziehung zu setzen. Ja, Vielen Dank für die Anregung. Das ist natürlich vollkommen richtig weitere Fragen? Mir fällt bei diesen Abfragen, die ganz am Schluss kamen, äh, spontan Wolfram Alpha ein. Ihr habt ihr da schon mal Überlegungen oder Tests eventuell damit zu kombinieren? Oder das irgendwie da einzubauen? Oder? Also ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, wie Wolfram Alpha funktioniert, also wie es unter der Haube funktioniert. Aber ja, es ist natürlich. Also diese ganzen Meta-Informationen, die, die, die dafür in Frage kommen, die werden sicherlich bei der einen oder anderen Suchmaschine auch zum, zum Einsatz kommen. Einfach weil man natürlich nicht nur Fragen aufgrund der, der, der, der, der, des geschriebenen Textes beantworten möchte, sondern aufgrund des, des Kontextes des Fragenden. Und je nachdem, was ich zusätzlich gefragt habe, liefere ich natürlich dementsprechend andere Antworten. Also wenn ich jetzt ähm, zwei verschiedene Suchbegriffe äh, in, in die Suchmaschine eingebe und die sind in diesem, diesem Knowledge-Graphen nah beisammen, dann finde ich natürlich dementsprechend die Antworten dazu. Und das... Äh, Wann das die Frage? Ja. Ja. Das Mikrofon ist nicht an, Entschuldigung. Test, man hört mich, oder? Danke für den Vortrag. Es ist ja schon genannt worden, dass die Technologien an sich etabliert sind, um nicht zu sagen, dass sie schon etwas älter sind. Mir fehlt ein, ein kleiner Teil in Ihrem Vortrag, um das zu verstehen. Wie wurden die Daten denn annotiert? Weil das ist ja das eigentlich Spannende. Kann, ähm, habt ihr da Vorschläge für eine automatisierte ähm, Annotation oder sind das händische Prozesse? Denn dass die, dass die Sparkle-Abfragen super funktionieren mhm. und man daraus ganz tolle Ergebnisse erstellen kann, ist glaube ich relativ klar der Schritt davor. Ja. Wie komme ich denn dazu, zu diesem Datenbestand? Also innerhalb des Projektes benutzen wir ein Lifting-Portal, das wir von der Firma e bereitgestellt und ähm, da hat dann jeder, der, der diese Daten liften möchte, also mit den informationen anreichern möchte, die Möglichkeit, diesen Datensatz einzuheben und dann dementsprechend die, äh, die Metainformationen hinzuzufügen. Ähm, das kann man natürlich auch komplett händig machen. Wir haben für die ALGIS-Ontologie, haben wir, also wir also hat die TU Berlin einen Ontologie-Generator erstellt. Ähm, da können wir sowohl die Ontologien äh, aus dem NRS-XML herausholen, als auch später den Datensatz selbst als RDF darstellen. Also das heißt, da werden zum Teil die Prozesse automatisiert, zum Teil müssen sie händisch gemacht werden, zum Teil passieren sie halbautomatisch. Also einmal durch das Liftingportal, einmal durch das Werkzeug von der TU Berlin, das ist auch öffentlich und frei verfügbar. Habe ich jetzt hier nicht verlinkt, das kann ich auch gerne noch nachreichen. Äh, zum Teil muss es aber auch händisch passieren. Da auch schon bestehende Software mal angeguckt, die da existiert seit Jahren, weil Semantik Web gibt es ja schon lange und es gibt da ein ziemlich cooles Tool von der Universität äh, Südkalifornien. Mhm. das heißt Karma. Das kann man sich runterladen, das macht genau das alles schon. Ne? Mhm. Relativ einfach mit Oberfläche, mit Geodaten, Interfaces und allem drum und dran. Gibt es auch coole YouTube- Videos zu. Ja? Also das ist auch ein Open-Source-Projekt bei GitHub, also wenn da einer mal sowas ausprobieren will, Karma. Ja. Ja. Also ja klar, wir bauen auch auf bereits bestehenden Technologien auf. Also es ist nicht das Ziel, nochmal eine komplette Parallelinfrastruktur zu entwickeln. Ja.